greife ich auf das No-Name-Produkt zurück, das oftmals viel günstiger ist, vielleicht sogar im gleichen Regal zu haben ist oder zumindest beim Discounter nebenan. Dazu zählen auch die Produkte, die man als Eigenmarke des jeweiligen Supermarktes bezeichnet. Nun ist es so, dass viele Unternehmen, die Markenprodukte herstellen, auch Hersteller dieser No-Name-Produkte sind. Und jetzt kommt noch besser, diese No-Name-Produkte sind von der Qualität her nicht zu unterscheiden zu den Markenprodukten. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Kekse habe, das sind die völlig identischen Kekse. Die Unternehmen verkaufen also sozusagen Markenkekse in einer anderen Verpackung zu einem günstigeren Preis und verschleiern sogar die Herkunft dieses Kekses. Warum das die Unternehmen machen und warum das auch aus Sicht der Unternehmen sogar wirtschaftlich sinnvoll ist, das wollen wir uns jetzt anschauen. Bleiben wir bei Keksen. Wir haben hier ein Unternehmen, das zwei Sorten von Keksen herstellt, haben wir den Lachkeks und den Grümelkeks. Wir haben hier verschiedene Angaben. Die Anzahl der Produktion, das sind hier die Packungen. Dazu jeweils pro Packung die Nettoverkaufserlöse, die Variablenkosten und natürlich die Fixkosten gesamt. Mit diesen Angaben kann ich das Betriebsergebnis berechnen. Das heißt für jeden einzelnen Keks den Deckungsbeitrag, dann Deckungsbeitrag gesamt, abzüglich der Fixkosten. Und dann habe ich hier ein Betriebsergebnis von 11.200 Euro. Jetzt kommt ein Zusatzauftrag rein und zwar ein Discounter. Der wäre bereit, hier 2000 Packungen von diesen Krümelkeksen zu kaufen. Allerdings möchte der nur 90 Cent zahlen und nicht hier 1,20 Euro, wie wir es ja eigentlich hier vorgegeben haben. Und das heißt, wir prüfen jetzt, ist das wirtschaftlich sinnvoll, wenn wir diesen Zusatzauftrag. Annehmen. Dazu muss ich als erstes natürlich prüfen, habe ich überhaupt die Kapazität dazu, diese 2.000 Packungen herzustellen. Wenn wir uns das mal angucken, wir haben hier Kapazität gesamt 25.000 Packungen an Keksen können wir im Monat herstellen. Bei dem Lachkeks haben wir schon 15.000, Krümelkeks haben wir auch schon 8.000, macht insgesamt 23.000. Das heißt in der Tat, ich habe hier noch Kapazität für 2.000 Packungen. Ja, und jetzt kann ich somit prüfen, ob sich das jetzt überhaupt wirtschaftlich lohnt für mich, diesen Auftrag anzunehmen. Dazu erstelle ich hier eine zusätzliche Spalte. Wir nennen das hier mit Kummelkeks Zusatzauftrag und gebe dann die entsprechenden Zahlen ein. Die Nettoverkaufserlöse je Stück, die sind jetzt nicht 1,20 Euro, sondern der Discounter möchte ja nur 90 Cent bezahlen. Die variablen Kosten sind allerdings gleich, hier mit 55 Cent. Das heißt, ich habe dann einen Deckungsbeitrag packung mit 35 cent das heißt im nächsten schritt berechne ich den deckungsbeitrag gesamt dazu nämlich die 35 cent multipliziere mit der anzahl das sind ja 2000 packungen das heißt ich habe jetzt 700 und diese 700 um diesen wert erhöht sich jetzt das betriebsergebnis das heißt ich habe dann die 11200 plus die 700 und damit das neue Betriebsergebnis von 11.900. Und damit ist klar, dass ich eben diesen Auftrag hier annehme, denn das lohnt sich wirtschaftlich. Ganz so einfach ist die Sache natürlich jetzt auch wieder nicht, denn was habe ich gemacht? Ich habe einen Kunden am Markt meine Krümelkekse zum Preis von 90 Cent angeboten. Andere Kunden müssen hier 1,20 Euro pro Packung bezahlen. Die sind natürlich mindestens erstmal verärgert, wenn sie es rauskriegen. Und wollen dann natürlich vielleicht sogar auch den günstigeren Preis haben. Das heißt, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal könnte ich sagen, ja okay, das ist jetzt für den einen Discounter nur eine Ausnahme, ein Sonderangebot. Und ich hoffe darauf, dass, dass die anderen Kunden nicht verärgert oder vielleicht kriegen sie es auch gar nicht mit. Oder ich mache jetzt daraus ein No-Name-Produkt und verschleiere sozusagen damit die Herkunft.